Ist es nicht toll, wenn man mit dem Partner einer Meinung ist? Das fühlt sich doch einfach gut an, wenn der Partner sagt, genau so habe ich es mir auch vorgestellt. Super, dass du das auch so siehst. Ja, das ist ein tolles Gefühl. Andererseits ist es sicherlich für Sie auch schlimm, wenn Sie feststellen, dass Ihr Partner zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen ist als Sie. Ganz besonders dann, wenn Ihnen... Ihre Entscheidung alternativlos vorkommt. Es ist ganz natürlich, sich in so einem Fall schlecht zu fühlen und zu wünschen, es wäre nicht so. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen gemeinsam darüber nachdenken, ob man einen ärgerlichen Konflikt über den richtigen Weg auch für etwas Gutes nutzen kann. Bei der Frage, wie ein Team am besten Probleme löst, habe ich einmal folgenden Satz gehört. Wenn zwei im Team das gleiche denken, dann kann man sich einen der beiden ersparen. Nun ist eine Beziehung zwar in erster Linie eine Wohlfühlgemeinschaft, aber eben auch ein Team, das gemeinsam die Herausforderungen des Alltags meistern muss. Es ist zwar so, dass wenn zwei den gleichen Lösungsweg sehen, dann glauben die beiden, es sei der einzige und auch beste Weg. Aber ist das notwendigerweise so? Wenn Sie überzeugt sind, das ist jetzt die richtige Lösung und Ihr Partner hat eine ganz andere Möglichkeit gefunden, dann haben Sie gemeinsam, rein objektiv gesprochen, eine größere Wahrscheinlichkeit, den optimalen Weg zu finden. Denn wenn Sie zwei unterschiedliche Möglichkeiten gefunden haben und es Ihnen gelingt, die beiden gemeinschaftlich miteinander abzuwägen, dann haben sie sogar sehr gute Chancen, einen dritten Weg zu entdecken, auf den keiner von ihnen beiden alleine gekommen wäre. Ja, das ist erst einmal mühsam, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. Aber in meiner Erfahrung kann das noch schöner sich anfühlen, als wenn man von vornherein gleicher Meinung ist. Okay, selbst wenn Sie das nicht so sehen sollten, dann ist sicherlich nicht zu leugnen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine gemeinsam gefundene Lösung besser ist als die ursprüngliche von Ihnen oder Ihrem Partner. Ich kann Ihnen zwar nicht die Anstrengung nehmen, unterschiedliche Sichtweisen miteinander auszutauschen, um daraus eine gemeinsame zu machen, aber ich kann Ihnen sagen, wie Sie und Ihr Partner sich dieser Herausforderung leichter machen können. Wenn Sie beide das Gefühl haben, wir respektieren uns gegenseitig in unseren unterschiedlichen Sichtweisen und es ist uns beiden wichtig, dass eine Lösung zu finden, die für uns beide optimal ist. Dann werden Sie und Ihr Partner kreativer mit der Chance der unterschiedlichen Sicht umgehen. Und wie kommen Sie zu diesem Gefühl? Auf couplecoaching.de erfahren Sie es.